Äh, nee. Hm. nee. Kleiner Tipp. Nehmt euch einen Kaffeeparat oder so. Das kann dauern. Äh, nee. Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zum ersten Kochvideo in Luxemburg. Ja, das kommt irgendwann. So, also, ich habe hier das Rezept. Du kannst das Rezept aufklappen, und ich habe noch eine kleine Geschichte dazu zu erzählen. Beim Tippen ist mir leider ein kleiner Fehler unterlaufen und die ganzen Zutaten wurden durch ein einfaches X ersetzt. Das heißt, du siehst den Titel vom Rezept und du musst jetzt halt erraten, was du brauchst. Okay, also. Wir machen Kartoffelpuffer mit Käse und Speck. Und dann steht in Schriftgröße anderthalb. Nur ohne Käse und ohne Speck. Wow. <lacht> okay. Halbes Kilo X. Halb große X. 125 Gramm X und 125 Gramm X. 2 X. <lacht> Salz und Pfeffer und Öl. <lacht> Also, er hat mir schon mal einen Back von hier mitgebracht. Also, ich hätte ja gesagt, das ist eine halbgröße Karton. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, <lacht> was suchen? So was zum Wiegen. Okay, ja, wenn du schon da gut. guckst, dann gehe ich mal Nee. <lacht> nee. Eier, ah, da ist ein Töpfer drin, das weiß ich nicht, da ist nichts drin. Äh. Und es ist bereits an der Stelle nach unfassbaren 40 Sekunden, okay. wo ich mir gedacht habe: oh je, das kann ja was werden. Ist schon gut, ne? mhm. Ciao. Ja, ähm, einen Thermomix habt ihr bestimmt auch nicht. Nee. Das ist ein halbes Kilo X. Willst du nicht da auf der Waage nochmal nachmessen? Welche Waage? Ach, das ist eine Waage! Nein. Zeig da drauf, ich bin zu so doof. Hm? Hm? Ja, kann man so nehmen, wa? 2X. Nee, Milch? Weil Wasser auch nicht, weil das wird ja nicht ein Gramm angegeben. Das ist in einem Kartoffelpuff. Kleiner Spoiler, du brauchst nicht aus dem Kühlschrank. Ja, dann wird's ja noch schwieriger. Dann hätte ich fast noch gesagt zwei Eier. Eine große Zwiebel. <lacht> 125 Gramm Mehl und 125 Gramm Zucker Okay <lacht> Bei den Xen, also das Rezept... Achso, da, da, da durchlesen oder wie? Auch, ganz normal. Die X, den X und X unter die X rühren, ah ja Die X und die X schälen, ich brauche zwei Sachen zum schälen äh, Zwiebel das ist die halb große X. So, ich habe keine Ahnung. Die Frischen. Extra eingekauft. Oh. Warte mal. Die Kartoffeln und die Zwiebel schälen und reiben. Den. Du hast vorhin wohl noch nicht zugehört. Warum? Ich habe gesagt oder wollte sagen. Das Rezept ist bis auf die X unverändert. Das heißt, da ist der Käse und der Speck auch noch in der Anleitung mit drin, den du einfach ignorieren musst. Ei. Hast du einen Stifter? Da? Das lese ich das in zwei Minuten nochmal ein Denken, was ist das? Den. Käse! Ne, die, da steht die. Die Käse, nee. <lacht> die. Die, die, die. Zwiebel! Den. Äh, und äh, unter die Kartoffeln rühren und alles mit seinem so. Äh, äh. Ich mach das jetzt einfach so. so. Was muss ich machen? Schälen und reiben. habe ich eigentlich nicht länger als eine halbe stunde ja du hast ja auch keine x da drin ja doch wenn ich wenn ich das papier so nehme, stehen genauso x da ich kann ich auch nicht so machen oh, voll profi am werk wa? Immer doch. <lacht> Warum ist die grün? Ja, hier sieht es mal wieder aus. Man sieht, dass die Juli mal wieder hier in der Küche ist, so. <lacht> Nummer 1. Kartoffel steht ja in der Küche, aber sonst eigentlich nicht. Nee. Nur heute. Gottes Willen. wird. es den Sturz... den Sturz aushält. Die hat einen Fehler. Ne, ja, guck dir das an, was ist das? Eine Kartoffel. Ich habe aber keinen Fehler. Hm? Sind eure Katzen Staubsauger? Nee. nee? Ben, ben, ben. Dann werde ich auch zum ersten Mal in meinem Leben Kartoffelpuffer machen. Das ist natürlich echt schlau, hier diese Schalen wieder auf die fertigen Koffen. Jetzt kommt der Ossi. Jetzt geht die Welt runter. Ja, keine Ahnung, du sagst das mit dem nette Nicht der Ossi. Ossi. So! Gut! Ai. Ai. Oh Gott, was habe ich denn gemacht? <lacht> so! Sechs geschälte Nein. Nein! 500 Kilo X! <lacht> äh! 500 Kilo! 500 Gramm! 500 Gramm X! Joa! Kommt durch das nächste! Die Zwiebel! Geht weg von meiner Zwiebel. Die ist schon geschickt. Nee, muss die obere Haufen. Weg. Ja, die ist ja weg. Das dann ist dann weg. Das Oder? Ja, wie gesagt, die, also die wird ja schon beschädigt. Die haben wir ja schon benutzt heute. Okay, ich ruhe eine Reibe. Wie gesagt, das sollte nicht so schwer zu finden sein. <lacht> <lacht> oh Mann ey war ich naiv. Sie ist literally vor seiner Nase. Und der sucht jetzt 10 Minuten danach. Hier ein kurzer Zusammenschnitt. Äh, nee. Äh, nee. Hm. Was soll da nicht so schwer von sein? <lacht> nee, nee. Sie bestimmt gerade da und weint die Reibe, wenn sie weinen können. Was? Ich, ich suche zu eine Reibe zum Reinweiben. Ja. Was ist denn? fällt es da. Achso, dann fällt es da raus. Ja. Ich brauche noch ein Stück ja. nächste Suche, wa? Hä? Das kann ich von Aniken. Ja. Nachdem das dann geklärt war, oh, naja, seht selber. Ja, so. Ach nee, halt, anders. Steck mal die Hand rein. Was wird da was? Versuch! Ha? Nicht wie ein Ochskopf drin. Achso. Mein Jörg ist Kartoffelpuffer. Doppelsaft. Saft. <lacht> Noch ein kleiner Tipp, das Gerät das kann auch ein bisschen schneller. Ah! Sah das bei dir nicht so wie nö! Wie nö! Oh, Ja! ja. Du hast gesagt, ich soll das verwenden. Wenn meine Pocken jetzt kurz werden, habt ihr euch getäuscht. Wieso geht ihr jetzt doch? Das Ding wird doch verrascht. Das spritzt mich an! Guckt euch das geile Ding an. Geil. Okay. So. Ja. Ich muss das gleich sauber machen. Mhm. Hi. Kommt das. Ozen. Also ich glaube zwei Stunden kriege ich hin, ja. Okay. Ist das beweglich? Ja. Ja. Mach hier jetzt mal hin, ich hab Hunger. Ja. <lacht> Ich muss jetzt rühren. Ich weiß, wo ein Rührbesen ist. Haha. <lacht> äh. Ist das ein Rührbesen? So. Als ob ich da jetzt einfach so die Eier rein tue. Was sind das überhaupt? Zwei Eier. <lacht> erinnert euch bestimmt, im Rezept steht ja 2x. Oh! oh das Geräusch. Das kennst du gut. <lacht> Natürlich. Welche Angabe ist sonst ohne Stück? Eigentlich nur Eier. unter die X rühren. Das heißt, ich muss es gleichzeitig rühren und das Ei da rein tun. Warum tue ich mir sowas eigentlich überhaupt an? Und warum schneide ich sowas überhaupt? Äh äh habt ihr sowas mit Zebra? Dazu gelernt. Boah, ja, scheiße. hat's gemacht. Lass los! <lacht> das bist richtig, das tut doch nicht. Ja, ich hätte gesagt, das ist untergerührt. Muss ich kurz meine. Oh nee! Ich tue hier kurz meine Samurai auf. So, Salz und Pfeffer. Nein. So, jetzt aber. Da das kann jetzt echt nicht so schwer sein. Oben an der Abzugshaube haben wir einfach Salz. Pfeffer rumstehen. Ja. Und also das müsste ja jetzt gut zu finden sein. Ne? Ne? <lacht> Ähm nee. nee? Äh... Wieso stellt man mich immer vor solche Aufgaben? Ja, vor solchen. So. Da seht ihr Salz, Pfeffer, nee. Aromat, Maggi, Chili-Pulver, Knoblauchpulver. Einiges, was man halt so braucht, ne? Ich hab fast. Oh, das das, ja. Ich hab fast hier mit der Reibe. Du ständig dran vorbei und du siehst es halt. Eins, ob! Eins, auf. mich jetzt, oder? Ne? Aber Juri, auf ein. Ah! Nein, ich wollte einen Tipp geben. Also, nochmal zur Erinnerung. Dieses große blaue Ding, das ist Salz. Er hat vorhin schon eins der in der Hand gehabt. Keine Ahnung, was der jetzt da treibt. Ja, gut. Jetzt brauchen wir einen Löffel. Wie soll schmecken? soll ich denn das abschmecken, wenn es froh ist? habe überhaupt zwei Eier reingehören. Vielleicht sollten auch zwei Stück Schokolade rein. Die Scheiße. Oder zwei Stück Käse. <lacht> zwei Stück Speck. Und die leer. Genießen Sie die Show. Und jetzt wollen wir noch essen? Boah. Fies mit dem Abschmecken. Äh. Dann eher noch die. Weil ich wirklich keine Ahnung habe, was ich aus dem Recht schneiden soll, gibt es jetzt äh, erstmal ein paar Minuten so gut wie in Vorderlänge. Genießt es oder so. Hallo? Die funktioniert auch nicht mit Sprachangaben. Schade eigentlich. der Doppelpuffer schwimmen wir ja eigentlich im Fett. Nö. Erst ja, ganz zärtlich ja. und dann... Boah. Ähm. Ich jetzt das fertige Rezept, die fertige Mischung und die kommt jetzt in den Braten und da kommt da hoffentlich lecker lecker Reibekuchen bei raus, Kartoffelkuchen. Ich sehe meinen Untergang kommen. Juli ist untergegangen. Ja. Also noch ein Geschmack hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. 7. hast du denn gestellt? Sieben. Ah. Juhu, wie spät. Jo. lauter wird. Drück mal das B. B. Go. <lacht> Fingern, hey. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. wir mal. Mhm. Gehen oder Ich muss aber die Kamera anhalten. Uiuiui. Ui, ui. Wie viel kommt denn dabei raus? Ob das so richtig ist? Ich hab keine Ahnung. Wir haben nachher fett mit Kartoffel irgendwas. Sieht ja nicht auf irgendeinem Bänken oder so. Die Fragen eines Kochs. Ich hieß <lacht> offen schon komplett schwarz. <lacht> Nein, das geht nicht. Oder? Oh je. Oh oh. Oh oh. Oh, oh. <lacht> Man merkt, wie der bei gerade die Panik einbricht. <lacht> ähm also es riecht zumindest schon mal nach Kartoffeltofer. Das ist schon mal was. Ja... Ähm. Er hätte noch länger gebraucht. Krass, ich hätte jetzt nicht gedacht. Und da habe ich schon komplett... Eieiei. Ei, ei. Mein erster Kartoffelbucher. Ja, das habe ich gerade von äh, meiner Mutter gesagt bekommen, das ist die Pfanne, beste Pfanne, weil sie klebt. Oh, ja. Yeah. Hm. Halt bei irgendeiner anderen Meinung... Du das hast gesagt, gehen. ich soll die weiße nehmen. Keine, keine so große. Ja, aber mein Kartoffelpuffer war ja auch so. Was lernt aber daraus? Nix. Eben. <lacht> das sind wir ja bis morgen beschäftigt. Das nachher schmeckt Ich kann mir erst mal gucken, was ich so noch als Beilage habe also wir hätten Milch? Milch? Milch? Oh, geil! Milch? Mayo! Oh Gott, das ist noch... Komplett drin hingebrannt Ich hab's gerettet in die Pfanne Echt? Wahrscheinlich später Nein wir nur noch mal so viel Öl? Ich mach mal hier voll! Wie? Ja, du, was soll das werden hier? Ich will ja Kartoffelpuffer haben! Drei. Hm. Das Frisch wird Kartoffelpuffer. Mein Untergang! Jetzt kann ich meine Bewerbung als Koch vergessen. Das ist jeweils angestrebt? Nee. Sonst würde es ja dieses Format nicht geben. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie so lange brauchen tatsächlich. Ich hätte gesagt, die machst rein und nach einer Minute wenden sind fertig. Soll ich gleich mal den ersten... Ach Gott, der klebt da auch dran. Soll ich gleich mal den ersten probieren? Oder probieren wir das nachher? Hm... Ich steht Einen probieren Du? Oder ich? Nee, wir können probieren. So und ich will jetzt noch gebraucht den Insel drauf, aber nicht so cool. du Meinst du ob die Eier richtig waren? Ja. Vielleicht kommt einfach kein Ei da <lacht> Ich habe keine Ahnung, weil roh schmeckt jetzt absolut ehrlich. Ja, der ist fertig. Komm mal her. weil du verbrennst gerade die Öl. Ja. Ich <lacht> ja. äh, warte in dem weißen Einhorn auch. Bist äh, du? Ja, ja. Das ist gerade nicht so recht, oder? Ja, shit. Nimm, nimm, nimm ihn einfach äh, ohne oder schweiß aus. Warum? Wir wollen ja echt probieren. Nein! Okay. <lacht> <lacht> Um, ja, wir probieren. ich. Das ist jetzt so. Hör auf! Das nennt sich Kartoffelstech. gut. Mhm. Na, wirklich schön, Auch wenn es nicht schön aussieht, so schmeckt gut. Magst du es eher kross oder eher? Ja. Eher Ohne. Eieiei, mhm. ah, ja, ja, ich glaube, das wird nichts. Weißt du was? Ja, die ist schon kreuz. Wie soll ich kochen, wenn ich nichts sehe? Wieso wird das immer schaumiger? Haben wir da jetzt Seife reingeleert oder was ist da los? Ich seh nichts mehr, weil es so schaumig ist. Ah, ah, ah, ah! Da hole ich eins nach dem anderen draußen, dann gibt's nachher nichts mehr. Kannst du ruhig du zum Abendessen haben, weil ich hab ja... fast schon was gehört. Ja. Ja, wie lange sind wir schon dran? Ja. Wir sind gleich bei einer Stunde. <lacht> <lacht> dö, dö, dö, dö, dö. Ich hab dem eine halbe Stunde gegeben. Ich hab gesagt, gib mir eine Stunde. Ja, die Stunde ist jetzt bald, bald vorbei. Das heißt, die Kartoffelmasse, du musst jetzt roh essen. Ja. Weil die Stunde ist ja dann vorbei. Küche aus. Willst du mal probieren? Nee, du. Ah, das war, boah, den Geschmack habe ich gesetzt noch drin, von der rohen Kartoffel. Boah, ekelhaft. Ja, wann ist das jetzt fertig? Lieber Ei, da bin ich froh. Warum wird das so schaumig? Ich sehe ja, da jetzt das Ding fertig ist oh, nee, Ah Ja. Ich denke mal, das reicht so langsam. Na, wobei ein bisschen geht noch. Ich sehe ein größeres Problem, was? Oh. Das... Oh. Ei. <lacht> oh. Geil. Oh, oh, oh, oh. Oh. Ei. Ei, keine Ahnung, was. Was? Mmh. Die Kartoffelpuffer nicht normalerweise nur so. Ja. Aber... Das wird ja wieder viel zu lange dauern, ja? Das ist wie bei den Spätzle. Da machst du halt irgendwann, weil du keine, keine Lust mehr hast, machst du halt solche. <lacht> ja. <lacht> Das reicht gar nicht mehr für zwei. Guck mal, das oh ist nicht. noch einer. Was? Ein <lacht> Würfel voll. Oder weniger. weniger. Ei! Spannend! Oh. Da, ist, da ist irgend so eine Metal-Musik drunter und dann so... Er hat schon Hunger. Ja, ich tu mir das hier irgendwie freiwillig an. Ah! Alter. Ja, kass. Ja. Ei, nein, ich hab noch einen noch, noch. Loppen. <lacht> der, der, der Und der heult wie ein Pfeil. Sprünge hier. Ne, jetzt klingt der letzte Tag. Oh. Äh, aus. Aus. Danke. Ich hätte gesagt, wir probieren jetzt hier mal. Salz und Pfeffer glaube ich, auch. Beim Pfeffer. Ja. Und Fazit vom Koch: Man sieht, dass ich da war. Also, schmeckt sehr stark nach Ei. Oder wir hätten einfach mehr Kartoffeln nehmen müssen. Aber sonst äh, war eigentlich recht einfach. Ganz annehmbar. Und wir genießen jetzt die Kartoffelpuffer mit nichts. Okay, gut. Hätte gesagt, das war es erstmal von dem ersten Video. Wenn es euch gefallen hat, schaltet doch gerne wieder ein, weil es kommen noch deutlich mehr Videos hier von Luxemburg. Deshalb auf jeden Fall abonnieren und das nächste Mal wieder einschalten. Wir sehen uns dann bei dem nächsten Rezept wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Äh, e nee. äh, nee. hm. nee. nee.